Wie kann ich in Lime Survey eine anonyme Umfrage durchführen? Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die einen offenen Link zu erzeugen, wo also jede Person, die diesen Link hat, an der Umfrage teilnehmen kann und im Prinzip auch beliebig oft. Und dafür erstellt man einfach eine Umfrage in LimeSurvey. Ich habe hier eine kleine Testumfrage. Und dann kann man direkt den Link, den man hier findet in der Fragenübersicht, kann man dann direkt verteilen, kann also diesen Link den Leuten schicken, die anonym an der Umfrage teilnehmen sollen und dann bekommt man die Antworten anonym zugesendet, das heißt man kann nicht erkennen, von wem welche Antwort stammt. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit und zwar kann man in Lime Survey auch zugangsbeschränkte Umfragen machen, das heißt, dass man sogenannte Token, also Zugangsschlüssel erzeugt, mit denen die Befragten an einer Umfrage teilnehmen können. Und wenn man so eine Zugangsschlüsselbasierte Umfrage macht, kann man dann auswählen, ob man die Umfrage anonym machen möchte, sodass also die Antworten getrennt von diesen Zugangsschlüsseln gespeichert werden oder ob man die Umfrage personalisiert machen möchte, sodass also der Zugangsschlüssel und die Antworten der jeweiligen Person zusammengespeichert werden, sodass man dann erkennen kann, welche Person wie geantwortet hat. Und dafür zeige ich mal ein kurzes Beispiel. Zunächst mal muss man hier unten links auf den Punkt Umfrage Teilnehmer klicken, um jetzt in den geschlossenen. Modus, also in diesen Zugangsschlüssel basierten Modus umzuschalten. Und in diesem Modus kann man dann Teilnehmer zur Umfrage hinzufügen und das funktioniert hier über den Punkt Erstelle und dann kann man entweder Teilnehmer hinzufügen oder damit Teilnehmer hinzufügen. Wenn Sie dafür noch mal Beispiele sehen wollen, schauen Sie gerne in mein Video mit dem Titel Zugangsschlüssel. Wenn wir jetzt mal Teilnehmer hinzufügen wollen und einfach mal testweise eine Person hinzufügen, die nennen wir einfach mal mit Vorname Test und mit Nachname Test und Sagen Speichern und Schließen. Dann können wir uns jetzt gleich hier die Umfrage Teilnehmendenliste angucken, die jetzt hier nur aus einer Person besteht. Und dann können wir jetzt für diese Person einen Zugangsschlüssel generieren, indem wir hier auf Generiere Zugangsschlüssel klicken. Und dann hat die Person hier auch entsprechend einen Zugangsschlüssel, die wir der Person dann zuschicken können. Wenn wir hier also in der Teilnehmerliste gucken, sehen wir jetzt hier den Zugangsschlüssel für diese Person. So, und jetzt können wir diese Umfrage aktivieren. Dafür gehe ich hier wieder auf die Umfrageübersicht. Und klicke dann auf diese Umfrage aktivieren. Und hier werde ich jetzt gefragt, ob ich diese Umfrage anonym durchführen möchte oder nicht. Also das ist hier der Punkt anonymisierte Antworten. Hier ist es auch nochmal erläutert, wenn also die anonymisierten Antworten auf Ja gesetzt werden, wenn also dieser Punkt aktiv ist, werden die Antworten anonymisiert. Es kann dann keine Verbindung zwischen der Antwort, die die einzelne Person gegeben hat, und dem Teilnehmer, also der, dem Zugangsschlüssel, den diese Person bekommen hat, dann hergestellt werden. So, da wähle ich also den Punkt Ja aus. Und dann werde ich hier nochmal informiert, dass bei solchen anonymen Umfragen kein Zeitstempel verwendet werden kann. Ich also nicht speichern kann, wann die jeweilige Person an der Umfrage teilgenommen hat. Und dann gehe ich hier auf Speichern und Aktivieren. Abschließend noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie die Einstellung so gewählt haben, dass Sie anonymisierte Antworten haben wollen, dann bekommen die Befragten zu Beginn der Umfrage einen kleinen Hinweis, den man hier sieht, auf Englisch oder auf Deutsch, je nachdem wie sie es eingestellt haben, dass eben diese Antworten anonym eingesammelt werden, sodass also keine Verbindung hergestellt werden kann zwischen dem Zugangsschlüssel der Person und den Antworten, die die Person bei der Umfrage gegeben hat.